Hey Peter, weißt du was? Ja, dass wir abgesetzt wurden zum Beispiel. Also. Oh, geez, Rick. No ähm, seit wann ist der Fernseher an? Wir unterbrechen Ihre Verwirrung für eine wichtige Einmeldung. Die Megastars Jacko Bell und Peter Melges Apfel. Wow, warte mal. Du hast mit zweiten Namen Melges? Ich dachte, dein zweiter Name wäre der. <lacht> <lacht> Wir unterbrechen ihre schlechten Jokes erneut für eine wichtige Einmeldung. Die genannten Stars verursachten mit ihrer Absetzung der Serie Peter der Apfel weltweit für Massenselbstmorde. Steigende Kriminalität, Demonstrationen und was ganz schlimm ist, sie hinterließen gebrochene Herzen. Ja, ich wollte nur eine weitere Folge! Lan, was mit Kuchenmonster, 2. What about American Dump, huh? Ich bin eigentlich kein Fan. Also, eigentlich, na, aber, nee. Wen juckt's? Was macht dieser Briefumschlag neben dir? Keine Ahnung. Hm. Hm? Hm? Hm. Hm. Okay. Hm. Naja. Hm. Alles. Hm. Naja. Ich frag mich ob. Ja, hier steht aber, hm. Was zum? Was wieso? Was steht da drauf? Wir wurden zu Syrie einer Castingshow eingeladen! Ja, was ist daran so schlimm? Eingeladen wurde hier durchgestrichen und er setzt durchgezwungen. Hä, hm. hey, chill doch, die Fans wollen uns doch sowieso Back im Fernsehen haben. Wie heißt die Show denn überhaupt? Y Faktor. Und wo findet die statt? Steht da nicht, Google. Wie sind wir hierher gekommen? Meine Damen und Herren, ich bin Kani noch aus Die Zeit und eure neue Moderatorin und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Show Ypsilon faktor Und hier ist eure Jury, Peter der Apfel. Ich bin nicht freiwillig hier. Deko! Jo, ich fühle mich... Und Bonge... Bonge ei Bungaroo! Hier ist der erste Kandidat, Rustini Martini! Also, Rustini, was willst du uns vorsingen? Ein eigenes Song, den ich selbst geschrieben habe, namens Konstruktionsbastlerins Assistentin ins Verfolgungsteam. Bitte. Warte, nein. Napalm Popsicle. Was? Ja, jedenfalls ist deine Zeit vorbei. Aber ich kam doch kaum dran. Der nächste! Hm. Kurr. Kurr. Kurr. Diese Poesie! Er ist weiter! Was? Nein! Das war nur das Gebrabbel einer Luftratte! Nur die Wahrlich Großen erkennen wahrlich große Kunst! Du meinst wahrlich großen Bullshit? Onkel uh! uh, ah. uh. uh. Jack? Hey, was machst du denn hier? anscheinend haben wir einen Kandidaten fürs Finale! Mal schauen, ob sich weitere qualifizieren. Der nächste ist... Dennis! Hallo, mein bürgerlicher Name ist Dennis. Aber alle nennen mich Oscar. Im Alter von vier starb meine Oma, die gleichzeitig meine Schwester war. Ein Krebs. Einige Zeit später kam sie wieder und sie lebte. Und dann ist sie gestorben. Ihre letzten Worte waren sowas wie... Oder so. Ja, set, jetzt Können wir weitermachen, Oskar? Okay. Crawling in my crawl These crawls, they will not crawl Crawl is how I call. Crawling one is crawl Wow! Der nächste Teilnehmer ist... Das werden sie nach der Werbung sehen. Oh, yeah. Does your life suck a dick in the banana, cause that is you are? Do you want to end it right now, but your friends keep telling you, suicide is not an option? Then let me tell you, they are right, because it's a goddamn solution. You know, you can buy it here for $69.99. Just... just do it, quick, okay? You won't regret it, because... Psyche, you're dead! Oh, Junge, bin ich hungrig? Was hab ich da gehört? Ist hier einer hungrig? Das hab ich doch gesagt. Na dann, du Besserwisser. Was können wir gegen deinen Hunger tun? Zu Yoteko gehen? Rudi, kein Kaugummi auf dieser Welt geht zu Yo teko Wohin dann? Das werde ich dir sagen, du kleiner Kaugummi-Ball. Wir gehen entweder zu Denny's Pizzashop oder besorgen uns erstmal einsfreie Pizza von der Ameisigkeit her. Denny's Pizzashop, jetzt nur im Kühlregal. Willkommen zurück zu Isron Faktor. Hier unser nächster Kandidat, Ochenji Daitkides. Was ist dein Talent? Ich kann drei Ara ara ara. Ja dann uh, fang mal an. Das waren nur Steroporblöcke. Aber er hat ein Schwert. Bungere. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Aber ein Schwert macht dich noch lange nicht cool. Er hat gesagt, dass du einfach keine Ahnung hast, Peter. Bungere. Ah, und der Pickel an deinem Arsch wird auch nicht kleiner durch das Make-up. Bin ich? Weiter? Nein anders überlege! Der letzte Kandidat ist sehr mysteriös. Sein Name ist Rocky. Hey, Pizza, Wenn du die ganze Zeit die Kandidaten anmeckerst, kommt ja keiner weiter. Im Vertrag steht, dass mindestens zwei Leute weiterkommen müssen. Also geiz dich mit guter Laune. Ja, ich, ich... Ich denke, du hast recht. Ich versuch's mal. Ich will das nicht. Also, Herr Rocky, was haben Sie für uns vorbereitet? Ah, ein bisschen Mysteriosität. Gefällt mir. Okay, wir haben es uns zusammen überlegt. Und wir sind der Meinung, Sie sind weiter. Aber das nächste Mal versuchen Sie ein bisschen weniger zu reden, Okay. Puh, so viele Kandidaten heute. Ey, wann ist die Show endlich vorbei? Genau jetzt. Ja, war schon spaßig. Ich hoffe, meine Wangen sahen im Fernsehen nicht zu blass aus. Bungaroo. Asian, ah, da ist ja Kanye East. South. Du weißt schon, wen ich meine. Hey, Süße. Hört ihr schon was vor? Nee, du Vitamin-Winzling. Ich hab' später noch einen porn mit dem März und muss davor Koka besorgen. Shish? Sag doch einfach nur nein. Keiner will deine Lebensgeschichte hören. Wäre ich du, würde ich mein Maul nicht so weit aufreißen. Er passt nicht ganz rein bei dir. Außerdem bist du derjenige, dessen Karriere gefährdet ist. Hä, wieso das? Hat unsere Teilnahme hier nicht uns ein bisschen wieder beliebt gemacht? Nicht wirklich, aber du könntest uns nachher beim Porn unterstützen. Wieso darf ich nicht? Deinen pickligen Apfel keiner am Fett haben. Wieso jedes jeder über meinen Pickel? Hey, da ist dieser Apfel mit dem fetten Pickel am Arsch. Der ist in real life sogar größer als auf dem Foto. Warte, redest du von mir oder dem Pickel? Vom Pickel? Hm. Oh. Warte, was? Es gibt ein Bild von mir mit meinem picklermarsch Es ist das Titelbild auf unserer Homepage. Oh, shit.